So, wenn der Wind aus der Richtung kommt, habe ich so abgespannt, dass er dann normalerweise nicht runterpfeifen pfeifen sollte. Zumindest würde es mir nicht wegfliegen. Ja, also bei mir steht Setup auch schon fast. Ich habe heute mal erstmal in diesem Jahr wieder mein Haber einix mit. Wobei ich jetzt echt gerade noch überlege, ob ich das drauf mache oder nicht. Aber zur Sicherheit werde ich es drauf machen. <lacht> Und Heringe brauche ich. Also Leute, Heringe sind immer wichtig. <lacht> Also ausschlaggebend für das Zelt war ja letztendlich meine Erfahrung mit dem Biwaksack, dass ich da mal ohne Tab drin lag und das fing dann morgens um vier an zu regnen und dann habe ich mir gedacht, scheiße, was machst du jetzt eigentlich, wenn das, bis du aufstehst, nicht aufhört zu regnen? Dann kriegst du so den Arsch nass und alles in dem Ding ist nass und dann wollte ich irgendwas haben, wo ich halt mich drin hinsetzen kann und mich da drin auch mal umziehen kann, weißt du? Auch der Kameramann hatte seinen Spaß. <lacht> Hallo, Arzt, Also, Zelte stehen, da hinten irgendwo. Ja, Essen wird gerade <lacht> gerichtet. Es ist scheißen warm in der Sonne. Und kühl im Schatten. Und arschkalt im Schatten, ja. Und Gewitterrisiko ist weg. Und ja, wir sitzen jetzt hier und warten, dass mal dunkel wird, dass mal der Pirati kommt und Feuer macht. Du <lacht> schon aufgebaut für dich. Ja, hier, lecker, lecker. Schweinelände Kartoff mit Kartoffel- und Pfeffersoße. So. Also, Prost! Auf einen schönen Abend! Auf einen schönen Abend, genau. Prost ihr und Prost, lieber Atze, der Buschpirat. Leider konntest du heute nicht dabei sein. Ja, wir legen eine traurige Gedenkminute ein. Vorbei! Aber <lacht> gut. Prost! Prost. <lacht> Ja, Wunderschönen guten Morgen. Ein ähm, bisschen Winterfeeling hier. Naja, so kalt ist es jetzt auch nicht. Wie kalt wird es sein? 3-4 Grad. Okay. Die Nacht war okay. Es war relativ ruhig und das ja, Setup hat sich schon bewährt im So Am Anfang bin ich noch drin gelegen, habe alles offen gehabt, auch die Arme draußen und frei. Aber mit der Zeit wurde es dann immer kälter. Stück für Stück, so bis um 1 Uhr nachts habe ich dann alles zugemacht. <lacht> also hat es sich auf jeden Fall rentiert. Zum Schluss war dann sogar der Schlafsack noch drüber. Scheiß. Jo, ja, ansonsten gut geschlafen. Ein bisschen Quatsch geträumt, weil ja, fast Vollmond träume ich immer viel Quatsch. Ja, <lacht> genau. So, das war's dann. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee, damit ich mal wach werde. Ich habe sowieso einen Sonnenaufgang schon verschlafen. Das ist eine Schande. Ja, wie habe ich geschlafen? Also eigentlich sehr gut. Ich hatte ja noch meinen Winterschlafsack, den Carinthia D600 mit, mit naja, Komfortlimit-Temperatur von minus 11. Aber ich war auch ganz froh über das Ding. Ich habe mir zwar die Hose gestern Abend noch ausgezogen, was gemütlicher war. Aber ja, insgesamt ähm, war es schön warm. Das Zelt hatte ich vorne offen, aber man hat schon den, den Wind gemerkt, der da die ganze Zeit reingepfiffen hat. Für mein Verhältnis habe ich sehr lange geschlafen. Normalerweise bin ich um fünf schon mal wach, aber heute war es irgendwie halb sieben. Hab dann gehofft, der Bernd hat einen Kaffee gemacht und Semmeln geholt, aber war nichts. Und so sitze ich jetzt hier mit meinem Zeugs und genieße den Sonnenaufgang und den Rest, dass davon noch da ist. Ich weiß ja gar nicht. Nee. Genau. No-Voice-Primus. Also so mit dem Set hier als Kocher alleine wiegt da gar nichts. sozusagen. Die Töpfe wiegen halt ein ist Voll Kacke ist die. Wieso ist die Kacke? Die liegt ja viel langsamer wie die Silky. Ja, das Ende der Tour ist da. Beziehungsweise Übernachtung. Leider. Und war sehr schön. Ein bisschen Chilexen. Genau. Eigentlich haben wir nur gefressen, gesoffen und gequatscht. So wie es sein soll. <lacht> wir wollen ja nicht zu viel machen. <lacht> Nö, auch mit dem Setup in der Nacht, das war optimal. Am Anfang haben wir noch gedacht, ich sterbe den Schwitzetod hier. Aber das wird dann immer frischer mit der Zeit. hat also sich dann auch wirklich drastisch reduziert von der Wärme. Ja, also gestern gegen Mittag habe ich noch gedacht, oh, du wärst viel zu viel zu warm und nicht angezogen. Und ab 5 ja. habe ich ja, wow. Mhm. Da wird es wirklich frisch. Also Biwaksack und so wie es war, das Setup hat sich gut bewährt. Naja, mit deinem... Zelt sowieso. Ja. Immer auch. was zu essen beim ja. Das Zelt übrigens finde ich äußerst interessant und habe mir überlegt, ja, ob ich mir das auch besorgen werde irgendwie. Also nicht, das Nach nicht an mir, also, war einfach schon eh von der Qualität von MSR überzeugt. Also müsst ihr schon aufpassen, wenn es beim Sascha seid, der redet dann so viel über das, dass man es dann kaufen muss. Das stimmt gar nicht. <lacht> Quatsch. Ernst beiseite. Äh, war eine schöne Tour. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Gerne. Hoffe, du bald wieder. Unbedingt mein zweite Heimat dann oh. <lacht> Tja. ja gut es gibt ja genügend Brücken ja wie aus Lager hier langsam ausbauen ja richtig na gut dann schön dass ihr dabei wart ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder auf meinem Kanal in der Natur draußen macht es gut servus ja. ciao Das ist oh live, ne? Das ist live. Das, das ist live. Nicht, dass Sie denken, wir haben es vorher aufgenommen oder so. Nein. Ach so. Ja, warte mal. Wir können. Äh, ja, halt mal drauf. Es gibt ein kleines Preview. Ich muss mal eine tolle Stelle finden. Moment. Ja, den kenne ich doch. Wer ist denn der Typ da? <lacht> Sascha, wenn du dich daran erinnerst, da hat da einen gerade einen Abgang gemacht. Ja. Ich fühle mich gerade wie in einem schlechten Science Fiction, Film. ich gucke gerade in eine Insel.